Uns war sehr wohl bewusst, dass wir uns im Grenzbereich von Frankreich und Spanien befinden, aber auf einmal waren wir unvermittelt in Spanien. Und was wir da erlebt haben, das zeigen wir euch in diesem Video. Wir sind jetzt in Spanien und es sieht hier gar nicht spanisch aus. Es liegt nämlich überall noch Schnee. Das ist in der Schweiz. <lacht> ja, wir sind jetzt hier im Baskeland und ja, es liegt über noch ein bisschen Schnee. Ich zeige es euch gerade mal. und es kann ja nur noch wärmer werden. Nach einigen weiteren Stunden Fahrzeit haben wir dann unser Tagesziel Burgos erreicht. Das Schöne in einer pluralistischen Gesellschaft ist, dass jeder seine Meinung haben darf und sein Ding so machen kann, wie er will. Viele pilgern nach Santiago de Campostella zum heiligen Jakobus, viele zu Fuß, manche mit dem Fahrrad und wir sind angepasst an die schnelllebige Zeit mal mit dem Wohnmobil vorgefahren. Wenn euch das interessiert, dann freuen wir uns, wenn ihr dran bleibt. Eine kleine Seidenstraße führt zum Stellplatz unserer Wahl. Der Check-In erfolgte relativ zügig. Danach gab es noch ein paar Erläuterungen, wie man das Tor öffnet und vor allen Dingen, wie man in die Stadt, zur Kathedrale gelangen kann. Einen wunderschönen guten Morgen! Aus dem sonnigen, ja, bedeckten, leicht bedeckten, aber sehr windigen, Santiago de Camposella. Ja, es ist hier, ja, die Sonne scheint zwar einmal mehr, einmal weniger, aber es ist ein ganz schöner Wind und der ist sogar noch richtig frisch. Ja, wir hoffen, ihr versteht uns, aber wir haben ja Qualitätsmikrofone, das müsst ihr eigentlich gehen. Na hoffen wir es mal, ja. Wenn nicht, schreiben wir es drunter. Ja, also wie gesagt, wir stehen jetzt hier in Santiago de Compostela und wollen uns jetzt mal diese Pilgerstätte genauer anschauen. Wir stehen hier auf dem Stellplatz. Auf der Höhe kostet 10 Euro die Nacht, ist aber sehr gut geeignet angeblich. 150 Meter zum Bus und dann 15 Minuten rein in die Innenstadt und das machen wir jetzt. Ja genau, jetzt fahren wir mal mit der Öffentlichen. Maske haben wir dabei, im Fall, wir die brauchen, wissen es nicht so ganz genau. Aber jetzt senden wir mal. Ja, also jetzt nehmen wir das auf uns und es ist, dafür du kalt. arschkalt? Arschkalt! Sehr kalt, sehr kalt. <lacht> Heute rücken wir uns mal vornehm aus. Es ist frisch. <lacht> es ist frisch, aber also das Thermometer zeigt 9 Grad an. Ja. Es ist nur der Wind. Ja. Der Franke sagt, es ist arschkalt. <lacht> nicht nur der Franke. <lacht> also auf geht's. Ja. So, da ist alles genau beschrieben, wie wir fahren müssen. Jetzt schauen wir doch mal. Wir sind ja nicht so erfahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir sind ja mehr die Radfahrer. Ja? Oder die Radler, wir sind keine Radfahrer, die Radler. Ja, ja. genau. Das stimmt. Der aber, kleine, feine Unterschied. Ja, aber, aber wir tun jetzt da schnell mit dem Bus reinfahren. Da sieht man übrigens die Entsorgungsstation. Das ist also alles sehr improvisiert gemacht, aber es ist alles ordentlich. Also es gibt sogar Duschen hier, die wir natürlich nicht verwenden. Nee, natürlich. Wir haben ja unseren Gustel, es ist Wasser, ist direkt am Platz. Da können wir mal auffüllen, so viel wir wollen. Und der Entsorgungsplatz mit äh, bc entsorgung also das sieht alles sehr ordentlich aus. Naja. <lacht> Doch, also... Äh, es ist ähm, ein Stellplatz es und ist kein äh, Campingplatz. Und, äh, ja, es ist, okay. es ist okay, es ist sehr okay. Es ist nachts ruhig, bis auf dieses Hundegebell, hier ja, muss es furchtbar. irgendwo Hundezwinger geben. Also. Ja, das ist furchtbar, die Hunde, aber ja. naja, so ist halt. Also wir gehen jetzt, <lacht> komm, auf geht's Ossi. Ja. Und das Wichtigste hätte ich fast vergessen, wenn man nach Santiago geht. Was ist das Wichtigste? Für den Helle der Stock. Nein, der Pilgerstab. <lacht> <lacht> wenn wir zum Heiligen Jakobus geht, brauchen wir einen Pilgerstab. Ja, anscheinend. Gut, <lacht> dass er noch mal zurück ist. Ja. Also, jetzt gehen wir zur Haltestelle. Genau, und hoffen, dass der Bus kommt. Dass wir nicht so lange warten müssen. Uh. Ah, muss man Maske anziehen in jedem ja. Fall. Okay. So, jetzt können wir die Familie <lacht> Maskiert sind wir schon. Ja, also hier haben sie noch alle in der Busse auch Maske an. Gott sei Dank haben wir unsere dabei. <lacht> ja. So, jetzt schauen wir doch mal. Da muss man auf jeden Fall Maske tragen, ja ist fotografieren wir schnell, machen wir ein schönes Selfie. Wir blenden es euch ein. wir reinschauen. Ja, Achso, du warst zu spät, du hast wieder Zeit gehabt. Ja, ich die war fahren. zu spät, ja. so jetzt. So, wir müssen zum Platz de Galizia. und da sind wir dann direkt fünf Minuten zur Kathedrale. Hat's Kaiser? Hat's Kaiser. Mal schauen, ob er uns angeklungen hat. Ah, der lügt nicht. Ja, der ja. weiß, es hilft uns nicht so ja, genau. Ja. Zur Kathedrale sagen wir dann was, wenn wir dort sind. Ja, klar. Vorher können wir noch nichts. Müssen wir erst mal suchen, die Kathedrale. Genau. Wenn wir lieb, da lieben, dann uns wir uns auskennen. So also ist es halt abenteuermäßig. Also, ah ja, okay. Also stehen wir hier irgendwo und haben keine Ahnung wohin. Ja, und außerdem ist die Ampel alle Latschen rüber. Ja, seit Spanien. Ja. Also wenn man mit den Leuten nicht reden will, dann muss man schon irgendwie schauen, wie man sich zurechtkommt. Und die Osi versucht es auf die individuelle Methode. Das heißt individuelle Google Maps. Hier wollen wir hin. Also probieren wir es ja. Wir reden mit niemandem da. Da wir der spanischen Sprache nicht mächtig sind, bleibt uns ja, ja. gar nichts anderes über. Der Weg zur Kathedrale ist sehr undurchsichtig. Ich muss man erstmal mal finden. Gott sei Dank habe ich die Ursi. Oh, heute ist er ja charmant, mit seinem Lobreden. Mal schauen, es klappt. Ah, dahinter scheint ja, was ja. zu sein. Ja, obwohl, Wir sehen man's? was, kathedralenmäßig. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, Google Maps. Ja, wo kommst denn du her? Aus also, dem Hinterhof. Also, alles ist ziemlich komisch da. Du. Auf der anderen Straße der Stadt sind die Leute und Mass. Und jetzt hier ist kein einziger Mensch. Ja, hier hat es auch Museen und solche Sachen. Der Pilger man hat uns so, können wir nichts kaufen? Nee, anscheinend ist noch keine Saison für Pilger. Aber ein Andenken kommt natürlich in unser Gustel. Wenn wir eins finden. Doch. Wenn wir eins finden, natürlich. Sonst nicht. <lacht> Wenn wir nichts finden, kommt nichts mit. Jawoll. Und auf einmal stehen wir vor der Kathedrale. Am Hintereingang, wie es aussieht. So wie es aussieht am Hintereingang. Müssen wir halt mal durch. Wenn sonst finde ich euch rein schon. So schaut es da aus. So, also, wir haben es geschafft. Die Bilgerreise hat ein Ende. Ja, obwohl wir ja nicht gerade sehr viel gepilgert sind. Doch, auf den Reifen. Wir sind ganz schön sogar durch Frankreich durchgepilgert. Und gestern von Burgos hierher gepilgert. Manche brauchen zehn Tage dafür. Wir haben es in einem Tag geschafft. Also. <lacht> nicht wie Augustele hat es ja. geschafft. <lacht> Übrigens ist die Kathedrale Santiago de Campostella, das wisst ihr ja. Da habt ihr mhm. wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Ja. <lacht> Und da ist, sind die Gebeine vom Heiligen Jakobus aufbewahrt. Der Heilige Jakobus ist der Schutzheilige, der Schutzpatron von allen, die unterwegs sind, also auch von den Pilgern. Mhm. Aber ich glaube auch von Seefahrt und alles Mögliche, der steht für Fortbewegung. Deswegen wird er auch immer mit einem Pilgerstab dargestellt. Ja. Also immer, wenn er einen Heiligen mit Pilgerstab sieht, dann ist es der Heilige Jakobus. Und es gibt eine Ausnahme, und die kann ich als Stadtführer von Konstanz sagen, im Konstanzer Münster. Ist ein heiliger Jakobus ausgestellt mit acht Pilgerstäben und etlichen Pilgerbeuteln. Das ja. ist eine Sensation. Gibt es, soweit ich weiß, nur einmalig auf der Welt. Und warum der so dargestellt wird, das weiß man nicht. Und die Gebeine vom heiligen Jakobus, die sind hier eingelagert als Altargebeine. Eingelagert, hört ja. Sich gut und, an. <lacht> und der Kopf liegt wohl angeblich in Jerusalem. Okay. Aber so genau weiß man das eh nicht, weil die Heiligen sind mittlerweile alle schon ausgetauscht worden aus den Gebeinen vom Fundus in Rom. Ja. Denn was da behauptet wird und was dann da tatsächlich drin liegt, das kann eh niemand beweisen. Aber wir glauben es einfach einmal. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Kathedrale rein. Ich gehe davon aus, man kommt rein. Und dann schauen wir mal, ob man das Grab vom Jakobus findet. Die Gebeine? Oder die Gebeine. Der Kopf liegt ja in Jerusalem angeblich. Ja. Also wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal die Kirche von innen an. Genau. Und ihr dürft mit. Ohne Eintritt. Und äh, äh, der Weihrauch wird wahrscheinlich nicht geschwenkt. Das hat mir der Herr vom Platz gesagt. Der Weihrauch wird immer nur geschwenkt, wenn ein paar hundert Euro Spende zusammengekommen sind. Und das wird in der Regel nur dann erreicht, wenn ein Haufen Pilger da sind. Ja also, Und jetzt, wie ihr ja seht, der Platz ist fast leer. Aha. Also so viele Pilger sind nicht da. Also, wir spenden keine drei, 400 Euro. Nee gehen wir immer für was anderes aus hm. <lacht> aber jetzt gehen wir rein komm. ja klar also auch tschüss dann ah nee ihr nee, kommt kein ja mit ja. Nee. ja ihr kommt ja mit Ich ja, ja. bin schon ja. ganz verwirrt ja. Damit ich weiß nicht, ob man das sieht, da hängt das weiter fast. Und das wird dann immer gesch geschwenkt. Aber heute nicht. So, da sind wir offensichtlich jetzt beim heiligen Jakob. Ja, Jakobus, wie er hier heißt. Aha. Und was ich noch nicht gesagt habe, warum die, die, die Muschel für das, äh, dafür steht. Das ist aber einen ganz banalen Grund, weil hier am Atlantik gibt es ja diese Muscheln, ja, die heute Jakobsmuscheln heißen. Und früher haben die Pilger so eine Muschel mitgebracht als Zeichen, dass sie hierher gebilgert sind. Und das hat sich eingebürgert und deswegen gibt es die Wandermuschel. Es gibt zwar noch einen Haufen Gerüchte, warum es das so ist, aber das ist das Naheliegendste. Und ich sage, so war es auch. Denn die banalsten Gründe sind oft die richtigen. Die Ursi gibt mir auch recht. Ja, also das kann ich schon glauben. Habe ich ja eh schon gesagt. Gell? Vielleicht ist die Muschel, weil eine Muschel wandert ja auch. Genau, Wandermuschel. Also, Wandermuschel? Ja, komm. Also so hat Und das Kreuz auf der Muschel, das sehen wir hier auch. Das zeigen wir euch gleich. So, hier nochmal das Grab. Dann gehen wir schon wieder raus. So. Inklusive Kopf-Anhauen ist da alles, da ist alles geboten. Sie kommt da raus. Man kann in so eine Gruft schon mal reinschauen, ja. Aber es ist immer besser, man kommt wieder raus, als dass man drin bleibt. Oh, naja, habe auch noch keine Ambitionen, da unten bleiben zu wollen. <lacht> <Ja. lacht> Ohne ein paar Jahr Zeit. Jetzt haben wir hier nochmal so eine Gruft stehen, so ein Schrein. Das wissen wir natürlich nicht, wer das ist. Vielleicht ist das der Jakobus, aber das glaube ich nicht. Das war ja schon der in der Gruft, oder? Da stand ja auch dran. Also die Usi sagt, das war der in der Gruft. Aber wer ist das Usi? Wir wissen es nicht. Vielleicht wisst ihr es, dann könnt ihr es uns sagen. Das würde uns jetzt nämlich interessieren, wer das ist, wer hier liegt. Vielleicht irgendein Papst? Der Habst weniger, Bischof? Hm, Keine Ahnung. So, die liegen zwar nicht begraben hier, aber das Symbol von ihnen ist da. Wahrscheinlich haben sie hier die Kathedrale besucht. Links der Benedikt, der 16. und rechts der Johannes Paul II. Wer liegt da drin? Jesus? Nee. Ah ja, doch, Jesus man sieht's an den, seine Male. Ja, man sieht es an, äh, an der Hand. Also das ist der Kreuzgang. In Kurzform, lauter Kreuze, von Maria Verkündung bis zum Ölberg und dann bis zum Grab. Die Oster hat es rausgefunden. Mhm, war und jetzt eigentlich nicht ganz so schwer. Gut katholisch. Und da ist der Weihrauch, der geschwenkt wird, da haben wir das Seil. Und da hängt sie, die Kugel. Heute nicht, zu wenig spenden. Es ja, sind ja auch fast keine Pilger da. Ja, also das ja, ist erstaunlich, die ich habe jetzt hier in der Kathedrale noch keinen einzigen gesehen. Aber auf der Herfahrt sind uns schon welche begegnet, Ja, da haben wir ein paar gesehen, ja. Allerdings nicht viele. Aber ein paar. Ja. Und hier drin bis jetzt noch kein einziger? Nee. <lacht> so, und Andenken, Shops gibt es natürlich jede Menge, ist klar. Wir könnten uns auch mehr kaufen, wenn sie gewandert wären. Aber was es natürlich auch gibt für alle, das dabei, also auch eine Bauerbank in Muschelform. Schön, sie, oder? wer mhm, es braucht. Sie braucht nichts Elektronisches. Nee. Sie ganz einsam. Nichts da, niemand da. Die Pilger bevorzugen wahrscheinlich auch etwas wärmeres Wetter. Alles leer. Es ist verdammt spannend. Das spannendste ist, wie kriegen wir den Bus für die Heimfahrt. <lacht> ja. Wir können es uns ja einfach machen und ein Taxi nehmen, aber.. <lacht> Nö. Es ist, immerhin haben wir schon mal eine Bushaltestelle gefunden, wo der Bus abfahren soll. Jetzt ja genau. Fragen wir den Busfahrer und Schauen wir mal, wo der Bus dann hinfährt. Genau. <lacht> also die meisten Leute dran diszipliniert, ihre Maske. Aber einige auch nicht, oder? Weißt du, ich habe gerade geschaut. Also, wie wir es geschafft haben, das wissen wir nicht. Aber wir stehen jetzt schon mal da. Aber wir haben es geschafft. Und wenn ihr jetzt die Ossi auch irgendwann mal mit Stock rumlaufen seht, dann ist es nicht deswegen, weil es ihr so schlecht geht, sondern weil mir dann, wenn ich in einem Bus einsteige, sofort der ein Platz angeboten wird. <lacht> <lacht> <lacht> ja, obwohl ich gerade nicht leiden schauen konnte. ja. Nee, Denn, ja, ich ja habe ja Maske aufgehabt und trotzdem <lacht> haben die mir so mal einen Platz angeboten. Na, also, das siehst ich mal. Ich bin halt ja. doch schon, älter nachher, schon Ja, also irgendwie bin ich doch alt worden, ja. <lacht> Aber jetzt gehen wir rüber und dann. Schauen wir doch mal, ob, ob wir jetzt wirklich zu unserem Gustel finden oder ob wir zu früh ausgestiegen sind. Nee, das ist schon richtig. Die Ursi gibt mir recht jetzt. Ja. Okay. Also, also <lacht> sieht gut aus. Also, schön hat die Ursi ja gesagt, ist es nicht. <lacht> Nee, ich habe jetzt nicht. immer gerungen, welche Worte ich da wählen soll. <lacht> Dann sagen wir einfach, das ist zweckmäßig. Ja, genau. Das trifft nämlich zu. Ja. ja? Also zum Entsorgen alles. Ballettig. Ja, und, und auch zum Übernachten, wenn man hier die... Stadt anschauen will. Was heißt die Stadt? Die Kathedrale halt. Dieses ja. heilige Viertel. Ja. Und, und, und ansonsten da vorne sieht man die Türme der Kathedrale noch. Oh, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Erkennen kann man es nicht, aber wir sehen es. Wir mhm. sagen euch, dass es so ist. Ihr glaubt das ja immer, ja. Und man kann, man kann sagen, der Wanderweg ist lang und anstrengend. Welcher Wanderweg? Die, der, der Pilgerweg, der Jakobsweg. Die Kathedrale <lacht> ist Schön ist und imposant, natürlich. imposant und die Stadt ist ja, nichts Besonderes. Nee. Also ich hoffe, jetzt hört niemand zu, der aus, aus Santiago, Santiago de Campostella kommt. Seid uns nicht böse, aber ganz ehrlich, besonders schön ist die Stadt ja, nicht. Ja, halt, ist klar, ich, hauptsächlich das Pilgerzentrum und da gibt es natürlich viele Museen. Und, und ja. Souvenirshop, und und, und, ja. und, und und die Leute sind freundlich, das muss man sagen. Auf jeden Fall. Und wir haben das mit dem Bus auch hinbekommen. Jawohl. Wir sind schon Helden, oder? Ihr könnt uns gerne auch mal loben in den Kommentaren. Nicht ja, ja? genau. Ihr könnt uns auch mal loben. Ja. Ja. Wir haben es geschafft, mit ja. dem Bus hin- und zurückzukommen. Hey, Wahnsinn. Ja, Enorm. Genau. So, und jetzt gehen wir in eine Gusto und machen uns einen leckeren Tee. Jawohl. Und wir haben beim Bäcker Schokohörnchen gekauft. Die werden wir jetzt auch noch essen. Genau. Mhm. Wir sind zwar nicht gewandert, aber wir haben es gesehen und wir waren ja da in der Kathedrale und jetzt hängen wir das natürlich hier ein bisschen hin, so, das schieben wir allerdings auf die Seite. Schön, oder? Ja, das war unser Ausflug nach Santiago de Campostella. Ja, Jetzt gibt es noch Sch Schokoladen und Tee. Ja genau, und bis der Tee durchgezogen ist, da braucht er ja jetzt ein paar Minuten, äh, können wir euch was zu Spanien sagen. Also das war ja jetzt nur eine ganz schnelle Durchfahrt, weil Spanien müssen wir halt einfach durch, um nach Portugal zu kommen. Und da das Santiago einfach auf dem Weg lag, und dem wir das uns eigentlich sowieso schon länger anschauen wollte haben wir jetzt einfach hier einen Stopp eingelegt. Somit erledigt. Ja, können wir also abhaken auf unserer Liste, was wir uns gerne mal anschauen möchten. Ja, was gibt es zu sagen? Spanien, wo, was wir durchgefahren sind, wunderbar, ohne Maut. Also wir fahren ja, wie ihr ja wisst, meistens ohne Maut. Frankreich, was? Wir sind na Naja, ja, ja, ja. ja. <lacht> Mit dem Also <lacht> ja. Also Es ging äh, sehr gut. Gell? Ohne Maut durch Spanien kommt man ohne Probleme durch Maut. Die Straßen ja. waren fast leer. Kann an der Jahreszeit liegen. Ich glaube, im Sommer ist hier ein bisschen mehr los. Auf jeden Fall ging alles wunderbar gut. Ja. Gell? Und ich weiß nicht, willst du noch was sagen? Ach so, ja die Busfahrt, die ist nicht teuer. Die hat jetzt pro Person hin, ein... hin und zurück äh, zwei Euro. Person, Also wir haben 4 Euro bezahlt und das waren, mir sind fast 20 Minuten im Bus, glaube ich, gefahren. Gell? Also ein Weg, ein Weg, ja. Also mhm. da kann man wirklich nichts sagen. Und ja, sich immer wieder im Ausland mit öffentliche zu fahren, das hat schon was. Ja. <lacht> da muss man sich halt einfach durchkämpfen. Aber es klappt immer irgendwie. Also, wenn ihr die Kathedrale -Kar -Kar mal sehen wollt, müsst ihr herkommen. Wenn es euch lang was wir euch gezeigt haben, braucht ihr nicht herkommen. Ja. Genau. <lacht> Im Sommer ist es sicherlich schöner, als es im Januar ist. Ja, jetzt ist natürlich auch vieles zu. Sogar die Souvenirshops ja. haben zu. Und Pilger haben wir nicht viele gesehen, also in der Stadt nicht. Auf hm. dem Weg hierher so ein paar vereinzelte. Also, Und nicht. zum Wetter ist zu sagen, dass das hier allgemein, wenn ihr euch die immer von Europa anschaut, also auch im Fernsehen, dann seht ihr, dass hier so äh, dann äh, La Corona. Und dann auch durchs Baskenland immer so die Wolken für Mitteldeutschland, Mitteleuropa reinziehen. ja. Also wir gehen davon aus, dass wenn wir jetzt wenigstens südlich kommen, dass es besser wird. Aber wir können euch schon klar eins verraten, wir bleiben auf Pilgerspuren. Spuren. Ehrlich? Ach so, ja, ja, wir haben vor, noch äh, nach Portugal zu fahren. Ja, Mir verraten wir nicht. <lacht> genau. Diesmal wollte ich jetzt ausblabbern. Also, nee, also genau. Jetzt sage mal nichts mehr, sondern wir sagen jetzt einfach nur noch Tschüss, oder? Ja, also das war's aus Spanien <lacht> und ja. wir fahren jetzt weiter weiter Richtung Süden und melden uns dann wieder. Ja, aber aus Portugal vermutlich. Genau, also, so, also macht's tschüss. gut, macht's bis zum gut. demnächst und wenn es euch hat, lasst einen Daumen da. Das übliche halt, gell? Ja. Alles klar. Also macht's gut, bis Ciao. dann. Tschüss. So, ich glaube, jetzt hat er durchgezogen. Ja. Kann man ja schon mal. Oh ja, sieht gut aus. Und? Das wie die französischen. wir ja, sind viel größer. So, Tee ist noch sehr heiß, auf Wasser. Okay.